Da trinken wir heute Rico? Mönchshof Weihnachtsbier? Weihnachtsbier, genau. Heute das Weihnachtsbier von Mönchshof. Mönchshof hat von uns schon dreimal Gold gekriegt. Genau. Weihnachtsbier, ich stelle mir vor, ich bin auf dem Weihnachtsmarkt. Zeig mal, wie sieht denn das aus? Fröhliche Weihnachten, alles schön, alles leuchtet. Santa ja, ist auch drauf. Er ja, hat ja das Bier hinten im Rucksack drin. Tatsache, die kleinen Feinden. Ja. ja, das ja. siehst du nicht, weil du schlechte Ohren hast. Ja, da musst das du das dir das halt auch mal die Brille aufsetzen. Das sagst das ist ganz schön. Exklusives Festbier, also finde es cool. 5,6 Volt hat direkt mal ein bisschen mehr. Ja, passt doch. Ja, sieht, also von der Optik her sieht es wirklich gut aus. Also Thema früher getroffen, ne? Ja, so stehe ich mir das vor. Ja, absolut. Endlich Weihnachten, jetzt. Auf die fröhlichen Weihnachten. Der zieht sich. Das war wahrscheinlich noch ein Jungfröhliche. Das, <lacht> das ist das, das erste Mal. Die Flasche wird <lacht> wahrscheinlich das erste Mal benutzt. Oh, sieht gut aus. Prost. Prost, Weihnachten nein, auf Santa und auf den Mönchshof natürlich. Genau. So schmeckt Weihnachten? Naja. ja. ein bisschen die Zunge oder was? Äh, nein, naja, gut. <lacht> ein bisschen Vanille, ne? Ja. Hat natürlich keiner Bock auf ein Bier mit äh, Zimtgeschmack oder so, das ist ja klar. Ich krieg langsam Kommen, Kommen, die langsam einen verwöhnten Korn, das gefällt mir auch nicht. Du, du das du ist, weil ich diesmal das Bier geholt habe. <lacht> so sieht es nämlich aus. Aber ich sag dir, man schmeckt auf jeden Fall, dass es ein Festbier sein sollte. Das ist halt äh, für alle Gott, kann man so sagen. Ne? Ja, ist halt ja mild und nicht so ein Urzelschnitt. hat ja, das schreibt halt, äh, nicht so viel. Und Uwe, oder was? Ja. Wie ein Goldbier von Mönchshof. Ja. <lacht> ja. Mönchshof hat es echt drauf, ja. Schönen Grüße ja. nochmal. Ja. Wunderbar, macht bitte weiter so. <lacht> 1A. Ja, auf jeden Fall neue Fans. Also, äh, Mönchshof einfach vorhanden ist, Bier von unterschiedlicher Qualität bewahrt es gut und schützt es vor jeder Gelegenheit. Welche Essen hat diesen hervorragenden hocken für? Ja. Liebe Mönche, ihr habt's auf. Das Vierte Goldbier jetzt, von Mönchshof. <lacht> oder oh, oder. Wahnsinn. Wird mal als nächstes? Vielleicht kommt ja der Weihnachtsmann als nächstes. Ja, werden wir sehen. Also wir haben ihm den Weihnachtsmann geschrieben, vielleicht kommt er ja. ja, der Genau, you know, vielleicht bringt er ja was zu trinken mit. Ja, wir werden sehen. bis dahin? Teil abonnieren. Schreibt genau. mal in die Kommentare, was ist denn euer Lieblingsbier zu Weihnachten oder generell für dieses Jahr oder liebste Bier? Genau. Ja, da liebstes Bier, dann testen wir das mal. Genau. Schreibt es mal rein, wir testen das mal. Mal sehen. Bis demnächst.